Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und nun, viel Spaß. So. Und der Planet ist echt gut. Bis jetzt habe ich den 6x Planeten immer nur in schwarz gehabt. Aber mit dem Grün und Gold so... So ist es grün, so Gold. Echt cool. Wäre nur gut, wenn wir jetzt halt auch Gold finden würden. C. Da lang. Hoffentlich nicht wieder Kupfer oder so. Da lang. Oh Gott, sag los. War gut zwölf Minuten. Hä? Wieder echt unter so einer Blume. Kupfer, oh, scheiße. Ach, oh, das ist der Falsche. So, ab zum Schiff und ein Stück weiter fliegen. Kupfer gibt es hier ohne Menge. Aber eigentlich muss es hier auch Gold geben, also steht zumindest dran. So, wir wollen wir mal ein Stück weiter fliegen. Hm. Der nächste Hügel müsste eigentlich hier weit genug entfernt sein, dass er uns ein neues Gebiet anzeigt. Gucken, kann man hier irgendwie landen? Oh, habe ich bestimmt die Blume kaputt? Oh, nee, geil, dazwischen gelandet. So. Ah, oh, lass mich raten, Kupfer... So, 200 da lang. Das hat ja mal gar nicht geklappt. Ah, andauernd bleibt man in diesen komischen Blumen hängen. Was zum. So. Das könnte ja jetzt so langsam mal Gold sein. Oh, da kommt doch kein Mensch hin. Echt jetzt da oben. So. Was ist es diesmal? Nee. Gold und Arm. Boah, ist ja krass. Dichter am Boden, 72. 74, 75. 6, 76, 75, 76. Sag mal, 80 geht nicht, oder wie? 72, 70, 2, 3, 3, 2, 73. Hey, 73, 70, 73. Echt wird nicht besser. 71, 70, 70, 69. Was ist denn jetzt geburt? 70. Ja, oh, jetzt was echt jetzt? So, 72. Wir hatten noch eben doch einmal 73. 69. 70. 72. Ja, wir jetzt 72. So. Jetzt wäre krass, wenn hier in der Nähe Strom ist. Oh. Jetzt läuft aber. Also da ist Strom. 370 machen wir genau in der Mitte. Einfach Basiscomputer. So. Da lang 150. Oh, wow, hohe Blume. Da lang. 105. Krass, wir haben da sogar ein Fahrzeug rumstehen. Da, 270. So da 120? Wo ist denn jetzt dieses komische markierte Ding? Da 270 hm. Also 100. Ach so. Also 305 wäre es ja. Also hier den Basiscomputer hinknallen so oh also so müssen wir jetzt zu Gold laufen äh zu Strom da lang 60 irgendwo hier am Hügel super an den unmöglichsten Stellen hä hat doch schon analysiert So, 48 direkt am Boden. Dann, da wir nur eine Markierung setzen können, setzen wir das Ding hin. Machen jetzt als erstes Gold. Damit wir die Markierung entfernen können, wenn wir direkt da drauf gebaut haben. Und uns die... Hier bei, ähm, hinsetzen können die Markierung und das Speichersignal entfernen können. Und hier kann man sogar gut hochlaufen. Ich, mit einem Berg verbunden. So muss das sein. So. Bisschen weiter wegstehen, sonst stehen wir ja wieder dumm im Weg. Also, Gold hatten wir hier. Dann so. So. Den. Ja, wir bauen da erstmal eine Plattform drunter. Nehmen wir die hier wieder. So. Ein paar Platten drüber setzen. Ups, Blume kaputt gemacht. So, jetzt die hier. Da ist das höchste Vorkommen. Die Richtung müssen wir wegen den Rohren. Aber ja, dann machen wir so. Oh, nein, ah. Oh. So. Gott, ist das Ding jetzt richtig rum? Ja, gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt Strom. Strom, Strom, Strom. Ach scheiße, den in der Mitte kann ich jetzt... War ja klar. müssen einen Tor wieder abreißen. Scheiße. Mhm. Können wir ja gleich wieder hinsetzen. So. Sonst können wir die nämlich nicht verbinden. So. So. Wasser. So. So. So. Einmal das Kabel. Hm. Ja, wir legen das mal nach vorne. So, den anderen Turm. So. So, nach vorne legen und die trotzdem untereinander verbinden. So, jetzt die Rohre. Wir haben wir hier. Wir haben nicht oben angefangen. War ja klar. So, so. So. Jetzt können wir da die anderen Türme bauen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Strom. Hey. Alter, wo sind wir denn? Ja cool, wir sind in so einer Maschine gefangen. Nein. So. Ah, wieder Strom. So. Da. Da. So. Und miteinander verbinden. So. Jetzt die Rohre wieder. So. So. Machen wir auf die Seite noch Türme. nicht so einfach eins zwei drei vier fünf sechs Ups. so wieder Strom Scheiße. Gott, wo habe ich das denn verlegt? Ich glaube, mehr ging, sechs ging, glaube ich wieder nicht. Dann produzieren die zwar auch alle, aber weniger dann. Ah, die Rohre. So. Da. Da. Oh. So. Jetzt ja. ist die Frage: Bauen wir ein Silo oder für jeden auseinandergebaut? Eins, wenn die 100 U entfernt stehen, sammelt jeder Turm extra, also alleine, und so würden die alle in ein Lager sammeln. Na, ja, das können wir ja gleich machen. Wir machen erstmal Strom. Dafür müssen wir jetzt erstmal die miteinander verbinden. So. So. So. Dann müssen wir jetzt ja den runter okay können wir eigentlich auch mitnehmen so nicht zu lang sind dann steht er da wieder oh, zu lang geht nicht mehr. also oh, was war das jetzt oh, das ist einfach so So. Das Kabel müssen wir ja mindestens bis zum Basiscomputer ziehen. Ja, super. So, und wenn wir hier noch irgendwo was bauen, haben wir dann auch noch ein paar Anlegepunkte für Stromkabel. Ach, hier ist der. Okay, cool. Ich werde jetzt noch weitergelaufen. Dann ja hm. hier. So. Ich habe den Punkt da vergessen. Scheiße. Gut. Aber warum zeigt er die Mine eigentlich daneben an? So. Da hinten. Da bauen wir jetzt die Stromgeneratoren auf. Dann müssen wir noch die Silos und alles miteinander verbinden. So. Den entfernen wir jetzt. Dann gucken wir hier wegen der höchsten Dichte. Und dann... 48, ja gut, besser wird das wohl nicht. 49, oh. Vor oder meint ihr hier am Boden? Gut, dann kommt hier wieder ein kleines Podest. Hin. Wir stehen natürlich bestimmt 100 pro wieder voll im Weg. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie groß kann man so ein... Wie äh, viele Generatoren kann man davon bauen? Stehendweg war ja irgendwie klar. Ich muss mal kurz aus dem Weg gehen. So. Und vielleicht auf die andere Seite noch eins. So. Kommen da wieder Platten drauf. Nein, die da So, so rum mir ja mal gar nicht. So, so auch dreieck. Echt jetzt. Was denn das geht ja mal gar nicht. Ja, das sieht ja scheiße aus. Also wer hat sich das Teil denn überlegt, ey? Hm. Tja, wir lassen das einfach so und machen da auch einen hin. Ist hier richtig rum? Nein, die ist falsch rum, war ja klar. So. Ne, das ist falsch. Da. Also da ist die höchste Stärke. Gehen wir uns da mal ein Stück hin. So. Wie hoch können wir? Vor oh, sich bewegt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cool, den siebten hat er noch bauen lassen. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7. Oh, er hat einen Bau. Könnten ihn noch bauen? So, gucken. Scheiße. Nein. Ach, gut. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Echt jetzt? Super, der letzte Turm wollte nicht. Komisch der Turm. So. Gut, dann werden wir es nochmal probieren. Da. So. Jetzt hoch. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was hat denn der letzte Turm für ein Problem? Ja, das ist mir jetzt zu so doof. Boah, ich sehe auch kaum was. So. Boah, hey, komm und schief der vierte Turm. So. So. jetzt müssen wir die alle verbinden, dann zum Basiscomputer und dann miteinander also an die Raffinerie. Bauen. Also anschließen, damit das verbunden ist. So. Jetzt sind alle miteinander verbunden. So. Wie viel Strom bringt das? Das können wir erstmal entfernen da unten. So. 4000. Hm. Gucken, ob das reicht. Boah, krass, der Anschluss ist lila. Das ist aber neu. So. Also. Machen wir das hier. So. Einmal um die Pflanze rum. So. Da hinten haben wir es hingelegt. So. Speichern. Gut. Jetzt können wir auch gucken, wie viel das da hinten... Wie weit war das eigentlich jetzt weg? 200. Äh Teleportstrecken-Teleporter gehen nicht so weit. Ja, ah, aber wir können hier einen hinstellen, da hinten und dann... Ja. Das müsste gehen. Müssen wir aber zweimal laufen wegen... ...den Teleportkabeln. So... So. Gucken einfach mit dem Fernglas. Also 100 sollten die... 62. So also hier so. Weil die sind das jetzt auch weg. 150. Die Blume 93. Das Stück geht noch. Oh, wenn wir Glück haben, direkt hier. Gucken, gucken, gucken. Guck, guck. Gut, die Pflanze wollte ich jetzt nicht kaputt machen, deswegen habe ich einen Podest gebaut. Aber okay. Geht nicht, keine Tür. So. Gucken, ob das reicht, also oder ich vielleicht schon zu weit ist, weil also, kurz drängen Teleporter schön und gut, aber mit kurz meine echt kurz uh, cool. und nur noch Strom anschließen. Das hatten wir ja hier irgendwo liegen. Mhm. <lacht> Woanders. Da unten. Hat jetzt auch Strom. Nö. Richtig dumm. Finde der jetzt auch witzig, oder wie? Hey, warum leuchtet wir rot? Oh, blöden Teleporter. Hauptsache äh. leuchtet hier auch rot So neu Für die Farge dann da ein Teleport? Oder auch nicht Hier einer hin So Ah ja, eine Treppe reicht So. Müssen wir mal hoffen. Oh, echt jetzt. Die Blumen aus dem Nichts. So. Meine Fresse. Dämliche Blume. So So Strom. Ne, hey, was denn jetzt? super. Jetzt müssen wir da runter laufen. Die Maschinen haben sie echt so laut gelassen. Ah, Los, los, los. Ah, <lacht> das funktioniert. Jetzt kann man hin und her porten. Das ist doch schön. Also, mein Kissen ist unbequem. So Jetzt einmal gucken. Alle zusammen machen, 1800 oh, Das ist doch schon wieder ein Witz. Dabei sind die nicht mal miteinander verbunden. Oder macht jeder... Ich habe nur die Türme miteinander verbunden. Wenn jeder 1800 macht... Nee. Echt voll die Farge. Das ist ja gar nichts. So. Wir müssen die noch miteinander verbinden. it's So unten ist der mit dem, der ist mit dem und der ist ins Geil mit dem. Ist das eine Scheiße? Ja, geil geht ja gar nicht. Alter, ist doch scheiße, da ihr ganze Türme nur 1800. Also, das ist aber selber nicht. Das ist kompliziert mit dem Verlegen. Oh, oh, oh. Oh. Ja und jetzt geht das wieder nicht. Eigentlich müssten die auf der anderen Seite noch Anschluss haben. Das war da mal gucken. So. Weil die haben an vier Seiten ein eigentlich... So. Jetzt müssen wir eins mit nach vorne nehmen. Da stehen wir. Da ist der Teleporter. zu so lang. Legen wir mal bis da. Haben wir noch kein Gebäude gebaut. Hm. Dann machen wir erstmal das Rohr bis hier. So, und jetzt überlegen wir uns hier irgendwas. Weil landen sollten wir hier auch irgendwie. Also, da ist der Computer. Da ist der Teleporter. Hm. Ich ja, wir standen da schon immer. So. Ja, was nehmen wir da mal? Ups, weiß ich das. So. warum hat denn sich das so angehört es wäre gerade was kaputt gegangen ああ、しゃぶ oh, トトロトロ Welche äh, Farbe haben eigentlich die Räume jetzt hier? Na, hm. ja, jetzt zumindest hier richtig. So. Die Glastunnel auch färben. So. Der ist gefärbt. Die beiden färben. So. Irgendwie gab es hier eine Leiter. Gut, die geht dafür nicht. Cool, man kann nach oben. Ja. Warum? Also der Teleporter muss irgendwo rein. Der steht jetzt noch da unten rum. Wir machen erstmal so ein Fundament hier. So. Fenster. Die ungültige Position. Großes Fenster. Hey. Ach, das ist bestimmt wieder für. Ach ja, das ist für die eckigen Räume. Das ist auch gut, hat ein Luftloch drin. Abgewinkeltes Fenster in einen eckigen Raum. Super. So, Da geht das aber da, da und da. Aber irgendwie müssen wir da noch reinkommen. Ich habe ja gedacht, man da Leiter nach unten. Also, hm, es wird ja auch reichen, wenn wir im Flugzeug, also Raumschiff landen. Und dann einsteigen. Also reingehen können durch die Tür. Dann würde nämlich. sowas gehen. Aber. Wo bauen wir den? Wir können den ja so. So. Gibt es nicht mit Klaus? So. So du musst Ne, das ist das falsche. So. Das scheint noch eins zu fehlen. Ja nee, Gott, ich habe das falsch rumgebaut. So. glaube ich denn hier? Eins. Hm, okay. So Landefeld. Ach, da war ja wieder was. Es will da ja wieder nicht dran. Äh, da. Aber so geht das. Warte, wie rum steht denn dann das blöde Schiff? So mit der Nase noch da, also so. Gott. Jetzt aber. Ach, da fehlt der Glasraum. Hm, so. Wo ist der Computer da? Ja, wo ist der Computer da jetzt? Ah, da. Okay. Muss der doch aber so stehen. Sonst fliegt man sich ja gegenseitig über den Haufen. So... Wir haben noch keine Treppe. Stellen wir jetzt einfach alles rein. Hm. Wo ist das Fundament hin? War eins drunter gesetzt? Ah, da. Strom. Stromkabel, genau. So, das lag hier doch irgendwo rum. Und schon hat alles Strom. Ja. Gut, so. Ich habe gerade das Stromkabel gelöscht. Scheiße. Aber ah, nur das wieder oben. Dann geht das ja noch. So. Den Teleporter verschieben. Aber wohin? Hm, da rein. Da müssen wir aber erstmal hin. So. Ja, witzig Tür vergessen ob das geht nicht ohne so ist zum Henker und kann man durch den Raum durchgucken weiter durch den auch. Super. In welchen Raum wollten wir das? Zwei zurück. Hm. Zwei zurück. Eins. Zwei. Da kommt der Teleporter ein. Also, dieses hier mit den Türen, ne? das Ist ja eine Scheiße. So. Das für so ein bisschen Gold. So gut. Jetzt müssen wir nur noch den Basiscomputer hier reinstellen, dann haben wir es. Der hier auch irgendwo rumsteht. Da. Ui. Guck steht da richtig rum? So, und den Speicherpunkt, den holen wir auch noch rein. So. Handelsterminal. Das sieht ja scheiße aus. Der Raum ist doch aber eckig. Oder ist das ein runder Raum? Da geht das. Da auch. Das geht nicht, weil ich da vier Türen habe. Ich habe hier die, überall Türen. Hm. Ja, dann weiß ich auch noch nicht. So, das war es dann erstmal. Haben wir eine Goldmine?